Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Wir spielen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und zwar in dieser Höhle hier. Äh, da drüben sehe ich schon James rumstehen, aber das interessiert mich jetzt nicht. Wir haben noch diese Treppe zu benutzen. Ähm, ich habe ganz viel gespielt, als ich nicht äh, aufgenommen habe. Ich habe jetzt dieses Level hier erreicht, so ein bisschen. Ähm. Wie komme ich hier ins Haupt? Okay, das kann jetzt ein bisschen schwieriger werden. Ich probiere es mal über diesen Knopf hier. Oh, das geht sogar. Äh, ich habe nämlich einen Bisesam gefunden hier im Bertania wald Und das war nicht, als ich... Ähm, also das war noch, als es mir begegnet ist. Und hinten dran sieht man noch Kokuna, Hornliu Raupi. Aber das ist irrelevant. Links noch mehr. Äh, ich habe auf jeden Fall da einen Bisesam gefunden. Es kam mir schon vor, als wäre es möglich. Es war nur sehr selten anscheinend. Das ist nämlich das Einzige, was mir bisher begegnet ist. Und die anderen sind ein bisschen stärker. Ich habe jetzt einen Nidorino bekommen. Sobald ich einen Mondstein habe, den wir in dieser Höhle bekommen sollten, hätte ich auch Nido-King. Also, ja, soweit, soweit dazu, dass ist eigentlich das, was passiert ist. Pikachu ist Level 18, Kabuto Level 11 schon, wie Sams Level 13 habe ich mit Level... Weiß ich nicht. 6 erhalten, okay. Wollte ich einfach kurz zeigen. Äh, ansonsten würden wir jetzt einfach weitermachen. Da spawnen mehr Pokémon, okay. äh, Ich habe ganz viele Pokémon gefangen, ich habe ganz viele Pokémon verschickt. Wie ihr seht, ist mein Inventar unterdessen ein bisschen leer. Ich habe die sanada genutzt, meistens bringt es zwei Himi-Bären, wenn ich sie benutzt habe bei Pokémon. Also es ist nicht so effizient vielleicht. Okay. Aber ich muss sagen, ich mag die Steuerung vom Handheld-Modus viel lieber als die hier. Weil die ein bisschen kacke ist. Ich weiß auch nicht. Ich finde die nicht toll, die Steuerung. Ich schiebe mal meinen Pult zurück. Nicht, dass ich da was rumhaue. Äh, dann könnte ich hier nämlich auch unten ein bisschen besser fangen. Ähm, ja. Kleinschein gibt 50 EP. Paras um das rum auch etwa. Nur ähm, Zubat ist kacke. Deswegen würde ich Zubats ausweichen. Dem Rest aber nicht. Und irgendwie sollte da mein Bisasam noch mitkommen eigentlich. Vielleicht habe ich es abgehängt wegen der Treppe. Ich fand das aber süß, deswegen wollte ich das hinten dran haben. Da ist ein Pipi. Voll cool. Äh, da kriegen wir, glaube ich, keinen Mondschutz, sondern einen Ether oder so. Aber ein Team Rocket Fight. Auf jeden. Ich würde gerne das Pokémon sicher Oh, noch einen Ball. Uh, das darf ich nicht verkacken. Ich hab's verkackt, weil ich. Ich hab da Ich hab darüber gezogen. Ich hasse das Spiel so hart teilweise. Ja, komm, gib mir Bälle. Das hat jetzt voll falsch geklungen. Okay. Wir kämpfen gegen Rüpel von Team Rocket. Ich habe mein ziemlich schwächstes Pokémon außer Carpador halt an die Spitze gestellt jetzt. Momentan. Und ich habe ziemlich viele verkauft. Außer Pokémon, die ich. Ah ja, da bist gern. Ich will einfach den Pokédex füllen mit allen Pokémon gefangen, deswegen mache ich nichts mit Living Decks oder so. Ich würde einfach gerne die Pokémon fangen halt und entwickeln. Aber das mache ich dann nach der Story. Hier bin ich nur ein bisschen am Farmen für den Pokédex und EP halt. Und ich weiß nicht, ob ich ein Mew kriege zum Beispiel ohne den Ball. Bei Glitchen kann man sicher nicht und meines aus dem Pokémon Go möchte ich nicht unbedingt hochziehen. Sonnebonbon, okay. Stimmt, hier hat man ein gekriegt. Ciao. Und tschüss. Okay, ähm, das heißt, ich muss es noch ein bisschen angucken jetzt auch. Dann. Okay, die Höhle ist wirklich mühsam. Ich weiß. Ich sollte einkaufen gehen. Das Problem ist, ich habe, glaube ich, gar kein Geld mehr. Ich weiß. Doch, 315 habe ich wieder, okay. Ah, wegen dem Team Rocket. Vorhin hatte ich nämlich noch 62 Poke dollar rüber. Und ein Pokéball kostet 100, ein Superball ball 300. Hat nicht ganz gereicht, aber ich habe mir fürs Training etwa 40 Poké-Bälle gekauft. Nochmal etwa 15 normale Be äh, Super-Bälle. Und dann gab es noch 4, 5 Premium-Bälle drauf. Äh, also ich habe auf jeden Fall genug Zeit gehabt zum Fangen. Die Frage ist jetzt halt wegen dem Team wieder. Aber ich denke, das war eine gute Runde, wegen, ich habe ja... Äh, Bisa gefunden, zumindest. Ich glaube nicht, dass ich alle Starter im Team haben möchte. Ich finde Bisa einfach cool. Und ich mag Giflor nicht so, deswegen würde ich da sicher auf Bisa Flore spielen. Ähm, Shigi vielleicht wegen dem Wassertyp, wenn ich ihn gerade zufällig treffe, falls ein Lapras unterwegs Wir kriegen Lapras geschenkt, klar. Wäre auch cool. Feuer... Nehme ich normalerweise eigentlich Arcani und nicht Gluak. Weil Arcani finde ich voll cool. Wobei ich weiß nicht, ob ich in der Version Galoppa oder Arcani kriege. Das ist halt die Frage wieder. Ich kenne die Edition nicht mehr auswendig wegen den Unterschieden alles. Naja, mal gucken. Wir reden jetzt mal mit James. Hör auf uns zu folgen. Okay, Ja, ich würde ja gerne, aber ihr steht mir im Weg rum. Und das nervt mich jetzt gerade, dass das Pipi wieder abgehauen ist. Ein Nugget. Okay, das gibt viel Geld. Das ist gut. Klar, riesiges Paras und ich komme nicht hin. Mega toll. Ein riesiges Kleinstein. Okay. Top. Hallo. Und ich habe rausgefunden, ähm, dass... Der Teil, in dem ich dachte, der Controller funktioniert nicht mehr richtig, weil ich plötzlich halb so schnell laufe oder so. Das liegt nicht am Controller, das liegt wirklich daran, dass das Spiel laggt. Okay, ich mache das mal ganz kurz. So, ich hoffe, er nimmt weniger auf. Ich habe gemerkt, er hat recht viel Nebengeräusche drin. Ich habe jetzt mal den Schwellenwert ein bisschen höher gedrückt. Dass ich lauter reden muss, dass er mich überhaupt aufnimmt. Ich hoffe, der Hintergrundsound vom PC wird jetzt ein bisschen runtergedrückt, sonst muss ich den wieder irgendwie leiser machen. Ich habe da irgendwas drauf, ich weiß es zwar nicht mehr von wo, könnte von Elgato sein selber, ähm, dass man zum Beispiel die Lüftung runterdrehen kann und so. Komm jetzt, ich glaube an dich, Junge. So, geht doch. Voll cool. Das gibt EP, Geld und hoffentlich ein paar Bogewölle. Ich glaube, Radikal kommt mit Level 20. Ich kenne die Level nicht alle auswendig, leider. Superzahn ist voll okay. Für. Ich glaube Tackle und Ruck-Zuck-Keep haben dieselbe Stärke. Genau, dann nehme ich Ruck-Zuck-Keep, weil äh, Priorität und so. Verlieren ist uncool, 160, drei Pokebälle. Oh, du bist mein Held. Ich hoffe jetzt finden wir noch ein Pipi. <lacht> äh, hier müssten Mondstein liegen. Normalerweise. Eine per... Okay. Ist, glaube ich, auch ein Item, das Geld gibt. Nein, ist nicht. Die hat man nicht gebraucht. Je geblieben. Dich wollte ich haben. Ich... Nein, nein, nein, nein, nein. Zuerst werfen wir eine Bäre. Das soll ja drinnen bleiben, hoffentlich. Ich muss mal gucken, dass mein Kopfhörerkabel nicht zieht. Äh, und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass der darüber fliegt. Darüber. Darüber. Cool, geht doch. Deswegen habe ich gerade ein Stück Haut hier. Ne? mache ich später weg. Ja, wir haben einen Pipi gefangen. Okay, also man muss wirklich gerade halten und dann schräg und schräg und... Das ist mega komisch, weil der Handheld ist wirklich... Ich halte die Konsole und dann kann ich mit dem Steuerknüppel hier zielen oder ich kann die Konsole neigen und so zielen und wenn er etwa im... Äh, ein bisschen unter der Mitte. Man darf nicht auf die Mitte zielen, sondern er muss ein bisschen tiefer als die Mitte sein. Dann klappt das auch. Ja, Giftpool nehme nämlich mit, weil Vergiften ist schon nice. Dann klappt das eigentlich recht gut. So im, Im zweiten, im dritten Viertel von oben gesehen oder so. Oh, Schlafpuder wäre natürlich auch ein. Schlafpuder ist fast besser als Giftpuder. Ich gucke mal, ob ich noch eine sonst eine Kackattacke habe. Habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, Schlafen bringt mehr als Vergiften. Für mich immer. Wobei Gift mit Toxin halt recht böse werden kann. Aber seit Gen 2 ja nicht mehr so. Gen 1 hat ja einen Trick drin gehabt mit Egelsamen, der recht asozial war. Aber das war ein Fehler von der Berechnung. Okay, wir haben noch zwei Trainer zu besiegen jetzt. Einmal dich, wenn du dich nicht wegdrehst. Ich gucke nur kurz darüber, weil ich habe da die Zeit offen. Und ich glaube, ich mache nachher noch das Licht an, wegen dieser Seite hier so. Dass die noch ein bisschen mehr Licht hat, hoffentlich. Okay, das könnte schon mal ein Problem geben mit Radfratz, Das heißt, ich würde mal austangen. Stimmt, ich habe lieber noch nicht auf dem folgenden Kampf gemacht. Äh, ich nehme diese Samen, weil Karpador kann immer noch nichts. Immer diese komischen... Damit habe ich immer ein Problem. Wenn man sie falsch hält, dann läuft da alles raus. <lacht> So, äh, Rankenhieb. Ich weiß nicht, ob haben wirklich nötig ist jetzt. Ich habe vor allem das Gefühl, mit Low Level zieht der fast nichts ab. Ich gebe dem einen Tackle. Wenn der trifft, dann reicht es schon. Also ich muss schon sagen, bis jetzt mag ich das Spiel extrem. Es ist so ein kleiner Nost Nostalgie-Ding halt. Ähm, auch grafisch und so finde ich es recht cool gemacht ist halt, wenn die Switch ein bisschen mehr ausgenutzt wird, ich hoffe einfach nicht, dass sie an ihre Grenzen kommt jetzt schon, weil es ja schon laggt wenn man vier Pokémon sieht oder so das ist mega dumm, ich weiß nicht, ob das ist, weil das Spiel nachlädt oder weil es zu wenig mag aber es soll ja eine stärkere Switch kommen noch und das finde ich voll kacke dass man die nicht direkt wieder in wie eine Special Edition machen muss und so also die 2.0, das finde ich voll schade ich weiß nicht Wieso kann man das nicht von Anfang an halt machen, weißt du, wenn, wenn man schon die Möglichkeiten hat? So, Nummer 1 besiegt. Und hier ist Nummer 2. Wieso weiß ich das erst jetzt? Der ist cool. Wahrscheinlich, wenn ich unter 5 oder 10 bin oder so. Schenkt er mir. Voll gut. Und das nicht sprechende Mauzi. Finde ich nicht gut. Jawohl. Hier oben war ein Item, okay, das war, glaube ich, nie da im ersten, aber... Oder kann so ein Hidden Item sein, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, ehrlich gesagt. So, dann ist hier ein Team Rocket, was ist da gerade gespawnt? Nun, super, okay. Ähm, und dann kann man hier ein Fossil kriegen. Und ich habe gestern Abend gerade zufällig einen Ammonitas gefangen im Pokémon Go. Weswegen ich hier jetzt wahrscheinlich das Kabuto-Fossil nehme, also nicht das Helix, sondern das Schildfossil. Nein, Schildfossil ist Bolterus gewesen, also Schildterus. Das andere auf jeden Fall. Und dann kann ich mir Ammonitas von, von Pokémon Go überziehen. Das würde ich dann auch mal vorbereiten irgendwann und gucken. Aber wie gesagt, erst Schluss. Ich werde es mir auf jeden Fall vorbehalten da drin. Es gab auch eine ganz komische Mission in Pokémon GO. Irgendwie so ein Let's Go, entwickle zwei Anorith. Das war voll komisch. Ich behalte die jetzt mal kurz. wobei EP sammeln auch nicht schlecht wäre. Nice! Ohnex ist ein Reittier. ich weiß das gerade so. Äh, uh, Himi. Und jetzt muss ich aber weit werfen. Der war sogar hoch genug, okay. Das wackelt so ruhig. So <lacht> du Sau. Du Sau. Fast. Okay, doch, er hat gezählt. Komm jetzt. Meist noch Hemibären und los. Mann, immer noch nicht hoch genug. Ich, ich will wissen, wie man so hoch kommt. Ey, fick dich. Bleib drin. Komm jetzt. Nein, ich. Klar, so ein Riesenvieh nimmt man schnell die Flucht. Das sieht man danach auch nicht mehr. Ganz klar. Da, das schwarze Ding da drüben. Das sieht doch aus wie ein Fossil, oder? Bist du, bist du bereit, Mauzi? Hopp, hol dir das Fossil. Der checkt's nicht. Oh, ich hätte wieder laufen. Okay. Wir flüchten einfach. Jetzt habe ich natürlich ein Problem mit meinem Kabel. Ein Moment. Ich habe hier gerade irgendwelche Kabel verwickelt, die nicht verwickelt sein sollten. Wegen Sicherheit und so. Ähm, nicht, dass ich da irgendwas runterziehe. Ich quatsch die einfach mal an, Blöde. Wenn ich kann. Na los, mach schon. Du schaffst das, Mauzi. Mauz. Okay, ciao. Nein, nein, nein, nein, nein. Kann es sein, dass das Pipi ein bisschen mehr spawnen, das erwartet? Ich habe jetzt irgendwie gedacht, das ist wieder voll das Zelt eine Pokémon. Hier, hier drüben sollte noch ein Pokémaniac sein oder so. Ah, ne, ein Team Rocket-Mitglied. Ja, stimmt. Ah, wo kommen denn die Pokémaniacs vor? Ah, erst in der dunklen Höhle, wo man Blitz braucht. Okay. Team Rocket! Oh, ich freue mich schon drauf, den Sound zu hören. Ich höre den ja jetzt noch nicht. Und der setzt einen Superlein. Okay, wenn es dich glücklich macht, dann darfst du das natürlich machen. Ich habe meinen Rahmen übrigens immer noch von Trials. Ich muss da noch ganz kurz gucken, wegen einem besseren gleich. Also einem besseren, er übernimmt es eigentlich schon recht gut, aber es ist ein bisschen zu metallic und so. Ich gucke mal kurz zwischen den Folgen, ob ich da was besseres finde gleich. Okay, wir sollten Radfratzen Trank geben oder austauschen. Gucken, was Sinn macht. Glaubt, er kriegt einen Trank. Gerade jetzt so mal. Wo sind Trank gewesen da, Medizintaschen? Trank. Heilen. Und ciao. Halt, stopp, Finger weg. Ich habe diese Fossilien gefunden, also gehören sie auch mir. Wer ja, zuerst kommt, mal zuerst. Okay, das hat genau dasselbe. Rechts ist Kabuto-Fossil, das sieht man jetzt einfach mal so. Gut, das hat man damals ja nicht gesehen. Voltoball, cool. Aber das mit dem Onyx nervt mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen. Für sowas braucht man halt Superbälle, Minimum. Eigentlich, denke ich mal. Weil der war schon recht stark für das Spiel. Also meine Pokémon sind natürlich stärker, aber mit Pokémon allein kann man halt nichts machen. Ich frage mich halt, ob sie zum Beispiel auch einen Meisterball drin haben später. Äh, kann ich mir irgendwie vorstellen, für Mewtwo zum Beispiel oder so, wäre das ganz nützlich. Äh, und spätere Pokémon werden ja mehr als irgendwie die 60, 70 WP haben. Also hier hat man schon mit 50 WP Pokéball, ja, könnte knapp reichen, wenn du Glück hast. Dankeschön. Aber nur eins natürlich. Domfossil war es, genau, danke schön. Gut, und tschüss. Stehen geblieben. Dieses Fossil gehört uns, klar. Wie und wann hast du uns überhaupt überholt, hä? Huh? Unverschämtheit. Ich bin Jesse. Und ich bin James. Miauts. Zusammen sind wir Team Rocket. Wir werden uns zurückholen, was wir uns rechtmäßig erklären wollten. Ehre? Ja, mal gucken. Die wollen jetzt auf jeden Fall prügeln. Die sch schmeißen sich am ja Mauts in den Kampf. Eigentlich haben sie ja Arbok und Smogmog später. Oh, was ein Doppelkampf. Uh. Okay, das finde ich cool, dass das drin ist. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber ich mag Doppelkämpfe irgendwie lieber sogar. Ich target mal Smogon und... ach so, ich kann zurück zum Radfratz, deswegen zurück noch. Rankenhieb auf Rettern, von mir aus. Oh, wie ich mich gerade freue wegen Doppelkampf. Ich mag Doppelkampf wirklich. Ja, das heißt, dieser Sam ist hier im Nachteil. Dass er Gift abkriegt, ist eh kacke, wobei er selber Gift ist. Das heißt, ich mache nochmal bis auf Smogon. Und wird man Edelsamen setzen auf Retan? Säure macht mir ja nicht so weh, weil zum Glück dieser Samen auch noch Gifttyp drin hat. Jo, geht sogar. Ist noch recht viel für dieses frühe Spiel. Ich habe noch ein bisschen weg und Ekelsami Niere, Smogon, damit es doppelte Drain hat. Dann heile ich sicher genug mal so mit den beiden. Bei Radfranz muss ich einfach langsam aufpassen, dass der nicht stirbt. Aber Bisasam heilt sich jetzt gerade ein bisschen mehr als nötig. Also was gut ist natürlich, Bisasam ist immer gut, wenn er sich heilt. Soll jetzt auf 17 hochgehen, das heißt, äh, das heißt Rettern wird 8 Kp abgezogen. Und Smogon wahrscheinlich etwa dasselbe. Jawohl. Gut. Dann würde ich einen Biss gegen Smogon setzen nochmal. Und Rettern mit Tackle halt, weil Pflanze nicht so viel bringt. Der überlebt das einfach, Sauerei. Okay, der auch. Aber das heißt, dass mindestens Rettern stirbt jetzt wegen Egelsamen. Mindestens rettern. Wenn nicht sogar Smogon auch. Aber das bin ich mir nicht ganz sicher. Boah, das blendet sogar. Der ist tot. Ich heile mich noch. Dann kommt Smogon noch. Der stirbt auch. Und jetzt gibt's EP. Mhm. Ich glaube das einfach nicht. Ich wurde besiegt von einem Kind. Du gewinnst... Oh, was? 1200 fast. Schick. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Ja, also typisch Spruch halt. Ja, Pikachu, komm, zeig mal, was du willst. Genervt aus der Wäsche. Ja, Team Rocket nervt wohl alle. Gut. Jetzt müssen die noch eine Ebene hoch. Jawohl. Und wir sind auf Route 4. Nicht darunter hüpfen, glaube ich. Oder darf ich darunter? Haben die das umgebaut? Nee. Doch, haben sie. Man kommt wieder hoch. Das ist gut. Fünf Pokebälle hier. für hat man hier ja noch Attacken gelernt. Oder gefunden zumindest. Ja, hier hat man eine Stufe. Die haben die ganze Route neu gebaut. Eine nullab Die wichtigste Bäre im ganzen Spiel. Okay. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Wir haben ja noch Zeit. Wenn die Folge ein bisschen länger wird, ist mir das egal. Weil sie haben die Gebiete ja wirklich ein bisschen umgebaut, was ich mega gut finde. Neu designt und so halt. Das sieht schon mega cool aus. Hier unten war ja nichts, oder? Doch. Okay. Ja gut, ein paar Highlights für den Arsch. Egal. Ich liebe, wie dieses Samen hinten nachrennt. Ich finde das voll süß. So, hier oben war noch ein Item. Komme ich da schon hin oder ist das dieses du kriegst das erst, wenn du surfen kannst Item. Und wenn ich hier jetzt runtergehe, komme ich nicht mehr rauf. Das weiß ich. Hier auch. Okay. An das Item da oben komme ich ja nicht. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal beenden. Was vergessen. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe euch hat es gefallen. Hier können wir wieder Pokémon fangen. Mankey und so halt. Sandan, nichts Seltenes. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe euch hat gefallen. Nächste Folge gehen wir nach Azuria City. Bis dahin und noch ein Item. Moment. Ganz wichtig. <lacht> also, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr Abo da lassen. dann werdet ihr informiert, wenn es weitergeht. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Adrian. Alles Pop mit Zucker. Cheerio. Hinten steht sogar noch jemand. Das war, glaube ich, meine Frau. Egal. Also, ciao.